OpenOffice.org, Textverarbeitung, Hilfe erhalten. Writer bietet verschiedene Formen der Hilfe. Zusätzlich zu einer vollständigen Hilfedatei können Sie wählen, ob Tooltips, erweiterte Tipps oder der Hilfeassistent eingeblendet werden sollen. Wenn Sie den Mauszeiger für einen Moment oder irgendeinem Symbol ruhen lassen, erscheint eine kleine Hinweisbox, der sogenannte Tooltip. Es gibt eine kurze Erklärung der Symbolfunktion. Für eine genauere Erklärung wählen Sie Hilfe, Direkthilfe und halten den Mauszeiger über das Symbol, über das Sie mehr erfahren möchten. Auf die erweiterte Tipps-Option kann ab OpenOffice.org 2.0 nicht mehr über das Hilfemenü zugegriffen werden. Die Tipps und die erweiterten Tipps können Sie nun über Extras, Optionen, OpenOffice.org, Allgemein, Aktivieren bzw. Deaktivieren. Hilfe gibt es auch unter Hilfe, OpenOffice.org Hilfe oder Sie drücken die Taste F1. Ciao und viel Glück!